Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Ho, ho, ho, was geht, Leute? Folge 61 der Trilogie, Abstraktionen, Nominalismus, Nominalismus, Sprachkritik auf dem Reichsatzkanal. Herzlich Willkommen, es geht weiter im Flug von Schnurstracks mit der Nummer 292, einem Zitat des Gelb, Fußes Gott, gott hold, Gott Gottlieb, Wilhelm Friedrich, Gottfried, Wilhelm Friedrich, Egel, Egel. Im täglichen Leben, heißt es da ohne besondere Quelle, im täglichen Leben können wir gerade das haften an solchen Abstraktionen. Das blind werden bei Menschen beobachten, die auf das abstrakte Denken schelten die so wenig denken, aber immerfort ihre gewohnten Abstraktionen für die Wir Wirklichkeit halten. Also, auch wenn der gute Hegel für sehr viel dialektische Verwirrung gesorgt hat, mit den Worten Schopenhauers, einer der Kopfverderber an den Universitäten, Schopenhauer ein äh, eingefleischter, sage ich mal, Hegelgegner, für den Hegel als Staatsphilosoph der Inbegriff aller dieser Universitätslehrer waren, die nach Schopenhauers Meinung die wahre Philosophie opferten, um irgendwelche niederen Beweggründe wegen. Kopenhauer, der ja nie eine Professur inne gehabt hat, durch, durch Erbschaft, soweit ich weiß, in die Lage versetzt, sich ein Leben des Philosophierens ähm, leisten zu können. Hegel, der, der, der, die, dessen Hörsäle immer proppenvoll waren, hauptsächlich. Äh, von Leuten, die, denen diese, diese, Wechselseitigkeit viel, die diese Wechselseitigkeit der Dialektik sehr viel abgewinnen konnten, war immer ein Hintertürchen offen gelassen. Aber in dem Fall hier muss ich dem guten Mann recht geben, die Normalverbraucher, die haben gar keine Ahnung, wie viel äh, Abstraktion sie für Realität halten. Jetzt mal von dem zum zigsten Mal wiederholten Beispiel vom Obst mal abgesehen, gilt das im Prinzip auf jedes Wort, ob das Tisch ist oder Käse oder Urlaub oder was auch immer. Da gibt es immer noch eine Ebene darunter, die man analysieren könnte, aber die wird äh, aufgrund eines äh, Bewusstseins, das äh, an derlei Reflexion nicht äh, interessiert ist, in keinster Weise berührt. Es wird nicht einmal nachgedacht reflektiert, ob das, was man so denkt, jetzt unbedingt äh, den, den sogenannten Tatsachen entspricht. Spielt alles keine Rolle. Es ist einzig und allein der Ver Vergleich mit den Zeitgenossen und deren ähm, Streben und Schalten und Weben. Und man muss äh, schon Glück haben, wenn man mal auf einen etwas äh, reflektierteren Mitmenschen trifft, um sich von da die eine oder andere Anregung zu holen, aber in der Regel ist die, äh, diese Bereitschaft und dieses Interesse spätestens mit der Pubertät dann verschwunden, weil äh, sinnlos, zwecklos, einzig und allein die direkt äh, sich als nützlich äh, erwiesen haben, denn die Tätigkeiten der ausschließliche Fokus an dieser Leute ja was soll man sagen das ewige Lied vom, von der Dummheit gegen die kein Kraut gewachsen ist die aber als Normalität gilt und äh, schon allein der Vergleich äh, jetzt äh, mit der äh, einer höheren geistigen Ebene, mit einem etwas anspruchsvolleren Niveau, wird schon als Rivalität als, äh, angesehen. Allein der Vergleich zum noch übleren Zustand an Information, also äh, mit, der, mit der allergröbsten Barbarei ist hier Erlaubt, so dass dann die alltägliche Borniertheit dann schon fast äh, wie, wie, äh, Studiumsreife erscheint. Es geht weiter mit, äh, mit Alfred aus dem Norden, Weißkopf Whitehead, Alfred North Whitehead, wer, wer nennt ein kind nach einer Himmelsrichtung, wenn auch als äh, Mittelname, als Zweitname. Wahrscheinlich äh, geht es eben den Vorgänger zurück und keine keine Himmelsrichtung, aber ich denke mal, im Alltagsleben die Normalverbraucher, die ohne eine zweite Reflexionsebene, für die ist das, ist das so. Bietet sich dann der Spitzname in, in der Schule an, eben nicht äh, Nordi, sondern Westi oder Osti. Äh, vergessen Sie. Eine etwas längere Passage, also festgeschnallt. Das 17. Jahrhundert hatte schließlich ein Schema des wissenschaftlichen Denkens hervorgebracht, das von Mathematikern für Mathematiker geschaffen wurde. Das hervorstechende Merkmal des mathematischen Geistes ist seine Fähigkeit, mit Abstraktionen umzugehen und aus ihnen klare demonstrative Überlegungen abzuleiten, die so lange vollkommen befriedigend sind, wie man über diese Abstraktionen nachdenken möchte. Der ungeheure Erfolg der wissenschaftlichen Abstraktionen, die auf der einen Seite die Materie mit ihrer einfachen Lokalisierung in Raum und Zeit erbrachten, auf der anderen Seite den wahrnehmenden, leidenden, denkenden, aber nicht eingreifenden Geist, hat die Philosophie unversehens vor die Aufgabe gestellt, diese Abstraktionen als die konkreteste Darstellung der Tatsachen zu akzeptieren. Dadurch ist die moderne Philosophie ruiniert worden. Jetzt einmal zuallererst vorausgeschickt, es ist hier eine typisch objektivistische Beschreibung, völlig entsubjektiviert. Es wird nicht von einem ganz bestimmten Menschen ausgegangen, der eine bestimmte Meinung hat, sondern es ist hier alles an sich. An sich so. Ja. In dieser Verallgemeinerung, das wissenschaftliche Denken von Mathematikern für Mathematiker geschaffen, hervorstechendes Merkmal des mathematischen Geistes, also ich habe das schon mal wiederholt, das sind immer wieder Mathematiker gewesen, die gemeint haben, die Art des Beweisens und die, der Umgang mit Widersprüchlichkeit äh, gemäß der, dem, dem, dem Urbild der Beweisbarkeit in der euklidischen Ge Geometrie, es immer wieder hat alle möglichen, Kant war Mathematiker Husserl, war Mathematiker Peirce, war, war Mathematiker... Kürzlich hatte ich sie noch alle parat, also jede Menge, die dann diesen mathematischen Geist in, die, in, in das äh, qualifiziertere Denken namens Philosophie gebracht haben, aber äh, Dabei handelt es sich immer um die mehr oder weniger formale objektivistische Logik, wo eben die Form zählt und der Allgemeinbegriff gut genug ist, um dann den gegeneinander abzurechnen mit vorgefertigten Definitionen, wo allein zählt, ob es da innerbetriebliche Widersprüche gibt, aber mit dieser Methode kommt man auf nichts Neues. Also so wie das von der Logik gilt, dass man nur mit Logik allein auf nichts Neues kommt. Und deshalb sind diese Beweis- oder Widerspruchslogischen Methoden gut genug, um im Nachhinein ein, ein Prüfungsverfahren durchzuführen, aber und damit, und der beste Beweis ist, dass die, dass die äh, sogenannten Gegebenheiten bis auf den heutigen Tag nicht in ihrer Tragweite untersucht worden sind. Das ist für mich der beste Beweis dafür, dass man mit den, diesen üblichen Methoden auf sowas nicht kommt und schon gar nicht, äh, wenn man mehr oder weniger im Auftrag denkt. Und dass, dass äh, solche Denker sind alle diejenigen, die als Angestellte, Professoren an irgendeiner Universität tätig sind. Ganz egal, um welche Wissenschaft es sich da handelt, letztlich schwebt über dem Ganzen ein Geist der Autorität, ein Geist des Rationalismus, der Logik und einer Vernunft, die im Grunde genommen letztlich im Staat, in der Macht des Staates gegründet ist. Und äh, so etwas widersprechend äh, hat keinen Bestand, kann nicht gegenüber der der Vielzahl äh, andersartigen Denkens und im Grunde autoritären Denkens bestehen und kommt auch nicht hoch. Dazu braucht es Leute, die wirklich unabhängig sind und dann auch die entsprechenden äh, radikalen Fragen äh, zu stellen wagen, wie etwa, was wäre, wenn, wenn es keine objektive Erkenntnis gäbe. Und da nicht zurückschrecken, uh, das wäre schlimm, das kann ja gar nicht sein, ist ja unmöglich. Die, die, dabei ist es nur der Schritt von der sub, objektiven zur subjektiven Erkenntnis. Es wird deshalb weiter einen Fortschritt im Wissen geben, in der Erkenntnis und auch in Bezug auf Wahrheiten, aber immer relativ zu dem, was bisher war. Da wird es sicher einen Fortschritt geben. Aber in Bezug auf das alles, was nicht gewusst wird, von einem Fortschritt zu reden, das ist eher Optimismus oder Idealismus. Weil mit zunehmendem Wissen ergeben sich die Fragen. Und äh, es wird eher äh, äh, die, die Anzahl oder die, die Quantität dessen, was äh, als unzureichend in Bezug auf Wissen und Erkenntnis angesehen wird, mehr. Also die Erkenntnis ist eher die, dass man mit zunehmender Erkenntnis immer mehr erfährt, was man alles nicht weiß, in einem sokratischen Sinn. Der ungeheure Erfolg ähm, in der Materie, auf Seiten die Materie, das sind alles Materie, existiert genauso wenig wie Obst, existiert gar nicht, ist nur ein Hilfsbegriff. Raum und Zeit existiert auch nicht als existierend, als nachweisbar. Das ist bloß der Raum, ist bloß ein, ein Nichts. Und die Zeit ist, ist etwas, äh, das man künstlich im Vergleich zu irgendwelchen Abläufen dann als Maßstab festgelegt hat, aber äh, auch nur eine, ein subjektiver Faktor. Letztlich zählt das subjektive Empfinden einer, einer äh, Geschichte, sozusagen, eines Wachstums und auch eines... Äh, Absterbens und dabei geht es immer um Nutzen und Zwecke, Bedürfnisse, die erreicht werden oder nicht erreicht werden und äh, wie weitet da schreibt, der, hat die Philosophie, hat, wurde unversehens vor die Aufgabe gestellt, wer, wer war das? Was waren das für Leute, die diese Abstraktionen als konkreteste Darstellung der Tatsachen akzeptieren? Das waren und sind immer nur die, die mittelklassigen, drittklassigen Köpfe. Denen, die das, was bisher alles an Erkenntnis sich angehäuft hat, Autorität genug war, um kein Jota davon abzuweichen. Kritische Köpfe waren da nicht dabei und deswegen ist auch die moderne Philosophie, die äh, ist nicht ruiniert worden, weil die Philosophie hat es noch nie gegeben. Die Leute, die wirklich was am Kasten gehabt haben, die sind in der Regel in der Versenkung verschwunden und. Äh, Immer nur durch äh, einzelne Sätze in Erscheinung getreten, aber, aber so gewürdigt, wie sich das äh, unter, unter die, in einem Geist der, der konstruktiven äh, Kritik gehört, das ist nie geschehen. Denn dann wäre man schon längst, weil Anzeichen hat es immer schon genug gegeben. Die müssten nur alle auf einen Platz gesammelt werden und dann mit einer äh, Dringlichkeit und mit einer, äh, mit einer Werf, die sich nicht ablenken lässt, dann immer und immer wieder durchgesetzt werden so dass äh, die Leute mit den schlechteren Argumenten, die nur außer außerintellektuelle, außergeistige Faktoren dazu gebracht hat, ihre Stellung äh, zu behalten, diese Leute müssten dann äh, von selbst äh, sich äh, verziehen. Aber bis dahin wird wohl noch das eine oder andere Jahrzehnt äh, verstreichen. Bis dann die Generation kommt, die sich nicht mehr einlullen und einseifen lässt mit allem möglichen suggestiven Manipulationen, die genug haben dann in diesen Zuständen der Verlogenheit der Falschheit. Genug lamentiert. Es geht äh, weiter. Und jetzt komme ich schon wieder zu einem solchen Mittelpunkt. Äh, jetzt, jetzt weiß ich. Oder äh, jetzt weiß ich nicht. Eigentlich müsste jetzt die Sprache müsste jetzt angehen. Egal. Äh, noch ein kurzer Blick auf die Uhr. Neun Minuten noch. Pearls, Hefferlein Goodman, Goodman, Anarchist, Pearls, äh, Gestaltpsychologie ist hier, hier Gestalttherapie. Das war dann ähm, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, der anscheinend große Wurf dann in der Psychologie. Gestalttheorie, alles, alles bloß mehr in einer Gestalt zu sehen. Aber Gestalt ist auch wieder ein typisches Beispiel für diese Abstraktionen. Da wurde auch von allem anderen, von den einzelnen Teilen abstrahiert. Und dann äh, war der, der Blick auf das Ganze, da äh, war dann das Entscheidende. Die Gestalt des Ganzen und daraus sollte dann äh, eine neue, äh, andere Auffassung, effektivere oder was weiß ich, Auffassung, aber immer in Bezug auf Nutzen und Zweck da erwachsen. Uh, Pearls Hefferlein, Mensch, schreiben hier, viele Menschen, Menschen leben permanent in Trance, was ihr nicht sprachliches Erleben angeht. Und da sie außer einem gewaltigen Haufen in Worte geklaut, gekleideter Gedanken fast nichts gewahren, halten sie die Worte fast schon für die ganze äh, Wirklichkeit. Also auch hier wird gewarnt davor, die Worte mit der, einer Wirklichkeit zu identifizieren. Und der Vorwurf äh, geht dahin, äh, dass sich dieses, äh, das Nichtsprachliche Erleben dieser Menschen in einer Art äh, Rance äh, sie In eine Art Trance versetzt, also äh, ein äh, Schlafwandeln, so ungefähr, also nicht, äh, nicht wach sein, sondern und wie unter einem äh, wie unter dem Befehl eines Hypnotiseurs, so ungefähr, und der Sprachschatz dieser Leute ist dann äh, Dabei handelt es sich um einen Haufen in Worte gekleideter Gedanken. Da ist also im Prinzip nichts dagegen zu sagen, dass sich Gedanken in Worte kleiden. Das ist im Grunde genommen eine Notwendigkeit. Es kommt all dem auf die Qualität dieser Gedanken an und inwieweit die, die Worte dann die dazu passenden sind. Frau weiter. Was eigentlich Scroller? Mit einer Griffhand. Karl Marx kommt hier nochmal zu Wort. Ähm, Technik und Herrschaft von Otto Ulrich. Unter der Herrschaft der formalen Logik ist der Begriff des Konflikts zwischen Wesen und Erscheinung entbehrlich, wenn nicht sinnlos. Dieser Konflikt, jetzt nicht dieser Konflikt zwischen Wesen und Erscheinung, sondern, sondern äh, beim Marx heißt es auch, wäre, also wäre, wären Wesen und Erscheinung nicht unterscheidbar, äh, gäbe es keinen Grund für Wissenschaft, also, also gäbe es keine Wissenschaft. Und das ist äh, selbstverständlich ein Irrtum, äh, weil äh, ist auch äh, hier überhaupt Karl Marx ein, ein äh, Utopist, möchte man fast sagen, ein, ein Idealist, äh, ganz entgegen seiner eigenen Meinung, was jetzt die Rolle der Wissenschaft in der Zukunft angeht. da äh, war von ihm, da war, war er einfach viel zu unkritisch, weil er sich von der Wissenschaft den großen Wurf für den Sozialismus erhofft hat. Äh, Im Grunde genommen äh, nichts als eine Hoffnung, weil er daran äh, Glaubte, wie jeder Rationalist, dass eben die, das Verstandesvermögen, das prinzipielle Verstandesvermögen, das allen Menschen im Grunde genommen eigen ist, dann auch in der Lage ist, die Wahrheit zu erkennen über den, in Bezug auf den Kapitalismus und Sozialismus und was weiß ich. Und das ist in jedem Fall, hat sich auch herausgestellt, bis auf den heutigen Tag, auch Kant war so ein Rationalist, der gedacht hat, Leute sind auch vernünftig, aber es sind zu wenige, die Masse der Menschen lässt sich auf eine ganz bestimmte Art von Bedürfnis und Interesse hinlenken, das aber kein Intellektuelles ist. Und damit ist in einer Organisation von Staat und Gesellschaft, wo die Mehrheit zählt, ist diese Masse als ungebildete und unvernünftige Masse der, der Maßstab, auf den hin die Argumente geformt werden, die dann auch nur dazu dienen, diese Masse für sich zu gewinnen, um dann Machtpositionen zu erhalten. Also äh, dieser, dieser, dieser Konflikt oder dieser Unterschied von Wesen und Erscheinung, Wesen, das ist die Allgemeinheit, das ist die Wissenschaft. Man will das Wesen des, äh, das Wesen, mh, des Phosphors äh, von mir aus, oder das Wesen des Menschen jetzt, ergründen die Natur des Menschen, um dann alles mögliche abzuleiten und die Erscheinung ist nur, äh, die Erscheinung ist das Irrationale mehr oder weniger, das Phänomenale, das bloß, bloß erscheint und aus diesem, was bloß erscheint, muss dann irgendwie ein Wesen gemacht werden, das dann äh, in, in seiner Allgemeinheit ein Gesetz darstellt, äh, das äh, geformt dann dazu dient, allen anderen Menschen äh, Vorschriften zu machen, machen zu können und äh, somit ist dann alles in Ordnung und geregelt und organisiert. Und jetzt wäre wieder so eine Art Hausaufgabe für die Flohfaller äh, des äh, Gleichsatzkanals. Weswegen, äh, weswegen ist der, der Gedanke der, der Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung als äh, ja, nehmen wir mal das mit der Wissenschaft, ist vielleicht einfacher äh, als äh, Grund für alle Wissenschaft, äh, irrtümlich. Und dann, äh, da bei dieser Gelegenheit könnte man dann die Begriffsbildung, äh, wie sie seit 60 folgen und noch mehr in der... Äh, in der Kategorienbesprechung äh, Objektivität ähm, abgehandelt wurde, dann hier zum Besten geben, wie das funktioniert mit dem ungeformten, völlig ungeformten irgendetwas, unter welchen Bedingungen, Voraussetzungen da, wenn irgendetwas äh, plötzlich als Erkenntnis aufscheint, Erkenntnis sowieso nicht, aber eben als ein Begriff, das reicht dann schon mal. Wenn man das richtig kapiert hat, dann ergeben sich alle anderen Fragen schon so ziemlich, muss man das bloß mit den Grundgedanken bloß mit durchdeklinieren und schon lüften sich alle möglichen, lichten sich alle möglichen Nebel. Äh, mittlerweile mein Zeichen erhalten, Schluss zu machen, was äh, hiermit geschieht. Peace! Das ist das Peace-Zeichen für alle. Ist es gar nicht, ist das Victory-Zeichen. Egal. Wenn es einen Gewinner gibt, dann bin das sowieso ich permanent strebende ist ein Jünger der Unendlichkeit.